Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf Improved Wi-Fi. Heute mit einer interessanten Aktie aus dem Bereich der Robotertechnik, die jetzt nicht unbedingt auf der Bildfläche der meisten Privatanleger vorhanden ist. Gleichwohl ist das Unternehmen den Namen Intuitive Surgical durchaus nicht unbekannt bei einer Marktkapitalisierung von 130 Milliarden US-Dollar. Intuitive Surgical wurde im Jahr 1995 gegründet und stellt Roboter, assistierte Systeme für minimalinvasiver Chirurgie her. Minimalinvasive Chirurgie, abgekürzt MIC, bezeichnet ja als Oberbegriff Operation oder OPs, bei denen der jeweilige operative Eingriff mit kleinstmöglichen Trauma bzw. mit einer kleinstmöglichen Verletzung des Gewebes durchgeführt wird. Zweck der Gründung von Intuitive Surgical war es also, für verschiedene Bereiche der Medizin Technologie bereitzustellen, mit der man diese minimalinvasiven äh, Eingriffe umsetzen kann. Dahingehend war Intuitive Surgical einer der ersten Unternehmen, welche sowohl in der EU als auch in äh, der USA die Zulassung für ein solches Roboterassistenzsystem erhalten hat. Zum damaligen Zeitpunkt der Zulassung in den USA durch die FDA, wir schreiben das Jahr 2000, war Intuitive Surgical mit ihrem Roboterassistenzsystem Da Vinci nicht das einzige Unternehmen, welches mit einer solchen Technologie an den Markt kam. Größer Konkurrent war damals Computer Motion mit einem ähnlichen System und nach der Zulassung vom DaVinci-System kam es aufgrund von Patentrechten zu längeren Rechtsstreitigkeiten zwischen Computer Motion und Intuitive Surgical bis diesem Jahr 2003 dann fusionierten. Rückblickend ein wichtiger Meilenstein, da Intuitive Surgical heutzutage eine Art Monopolstellung in dem Bereich der minimalinvasiven Roboterassistenztechnologie innehat. Doch kommen wir zurück auf das DaVinci Operations Assistenzsystem zu sprechen, welches sich nach der Fusion intern gegen das System von Computer Motion durchsetzte und heutzutage das Hauptprodukt darstellt, mit welchem Intuitive Surgical ihr Geld verdient. Ein DaVinci-System kostet nämlich ca. 1-2 Millionen Euro, ein Haufen Geld, weshalb ich im Schnelldurchlauf auf die Vorteile zu sprechen kommen möchte. Diese bestehen darin, dass mittels der Roboterassistenz deutlich mehr minimalinvasive Eingriffe durchgeführt werden können, was sowohl Risiken als auch die Leiden der jeweiligen Patienten massiv reduziert. So führen minimalinvasive Eingriffe zu weniger Blutverlust und zu einer schnelleren Wundverheilung. Neben den Vorteilen des minimalinvasiven Eingriffs ähm, ja, liegen die Vorteile eines Da Vinci-Systems insbesondere beim Operateur und der Genauigkeit, mit der eine Operation durchgeführt werden kann. Das DaVinci-System ermöglicht es, dem Arzt durch eine starke Vergrößerung des Kamerabilds und einer hypergenauen Steuerbarkeit des Roboters ohne eigene körperliche Beanspruchung die jeweiligen operativen Eingriffe vorzunehmen. Weniger Belastung auf den Arzt und höhere Sicherheit für den Patienten könnte man auch zusammenfassend hier als Vorteile nennen. Die Nachteile des Da DaVinci-Operationssystems bestehen darin, dass äh, ja einerseits hohe Anschaffungskosten von 1,1 bis 2 Millionen Euro notwendig sind, höhere Operationskosten als bei einem offenen Eingriff vorliegen, die Instrumente am Ende der Roboterarme sich nur zehnmal verwenden lassen und ein höherer Aufwand bei der Aufbereitung der Instrumente und der Endoskope besteht. Darüber hinaus könnte man auch die Einarbeitungszeit für den Operateur sowie die im Vergleich zu einem offenen Eingriff längere Operationsdauer als Nachteil benennen. Auch wenn es operative Eingriffe gibt, wo der Verlauf auf Patientenseite durch die Nutzung von DaVinci-Systemen nicht eindeutig belegbar ist, so gibt es eine Vielzahl an Operationen, bei denen überwiegend DaVinci-Systeme genutzt werden. Der Anwendungsbereich erstreckt sich zum Beispiel auf Herz-OPs oder uro äh, urologische Eingriffe. Falls du an weiteren Beispielen und Informationen dazu interessiert bist, kannst du das Video jetzt einfach stoppen und dir die eingeblendeten Folien durchlesen. Ansonsten wird dich vermutlich interessieren, ob das Geschäftsmodell denn auch Risiken hat. Und ja, es gibt Risiken. So gab es schon Komplikationen bei der Nutzung der DaVinci-Systeme, welche nicht dem Fehler des Operateurs geschuldet waren. Schadensersatzklagen der betroffenen Patienten könnten einen nicht unsignifikanten Kostenfaktor darstellen. Dadurch, dass die Instrumente des Robotersystems nicht öfter als zehnmal benutzt werden dürfen, könnten sich Krankenhäuser eine Beschaffung eines DaVinci-Systems verweigern bzw. weiterhin offene Eingriffe priorisieren. Nichtsdestotrotz ist dieses Risiko auch ein Vorteil, da Intuitive Surgical jene Instrumente auch selber verkauft unter dem Namen Sureform 60, wobei es sich um ein Klammernähgerät handelt. Zu guter Letzt möchte ich noch ein paar weitere Statistiken aufführen, welche zeigen, wie weit verbreitet das DaVinci-System weltweit ist. Laut Unternehmensangaben wurden bis heute bereits 8,5 Millionen OPs mit DaVinci-System von ca. 55.000 Ärzten weltweit durchgeführt. Allein in Deutschland gibt es mittlerweile 200 DaVinci-Systeme in Krankenhäusern und es wurden auch schon über 200.000 OPs in Deutschland mit solchen DaVinci-Systemen durchgeführt. Blicken wir nun auf den Chart von Intuitive Surgical, welcher sowohl auf Einjahressicht als auch langfristig eine parabolische Form aufzeigt. Derzeit liegt der Kurs mit einem Wert von ca. 310 ähm, Euro sowohl über der 200-Tage-Linie als auch über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 38 Tage. Intuitive Surgical ist seit dem Jahr 2000 börsennotiert, auch wenn folgender Langfristchart nicht den vollen Zeitraum abbildet, so kann man allerdings schnell erkennen, dass ein Investment sich für Aktionäre in der Vergangenheit massiv gelohnt hat. Stellt sich nur die Frage, ob das parabolische Wachstum so weitergeht und ob die Aktie derzeit zu so teuer ist oder nicht, was ist das Upside-Potenzial und wie hoch sind die Downside Risiken. Dazu schauen wir zunächst noch einmal auf die Aktionärstruktur und die Insider-Trades, welche wichtige Erkenntnisse über die Motive des vergangenen Kursanstiegs erhaschen lassen. Insider Trades sind bei einem saldierten Verkaufsüberhang immer ein Warnzeichen. In den letzten sechs bis neun Monaten gab es allerdings keine öffentlichkeitswichtigen gemeldeten in Insiderverkäufe oder Insiderkäufe. Betrachten wir die Aktionärstruktur, so lässt sich sagen, dass die Top 25 Großaktionäre etwas mehr als die Hälfte der Anteile halten. Insgesamt befinden sich 86% der Anteile in den Händen von institutionellen Anlegern und nur ca. 12% im Streubesitz. Schauen wir jetzt endlich auf die Gewinn- und Verlustzahlen des Unternehmens, um dessen parabolischen Kursverlauf auf eine fundamentale Deckungsgleichheit zu überprüfen. Resumieren lässt sich hier in jedem Fall, dass Umsatz und Gewinn in den vergangenen Jahren und insbesondere in diesem Jahr durchaus sehr gut gewachsen sind. Innerhalb der letzten fünf Jahre betrug das Ergebniswachstum des Unternehmens im Durchschnitt 15%. Prozent. Mit einem Jahresgewinn von knapp 1,7 Milliarden US-Dollar zum 30. September dieses Jahres ist das Ergebnis von Intuitive Surgical im Vergleich zum Vorjahr sogar um 60% Prozent gestiegen, was allerdings auch damit zu erklären ist, dass es Jahr 2020 auch aufgrund von Corona mit einer stagnation. Ähm, ja, beim Umsatz und Gewinnwachstum belastet war. Bei einem Umsatz in Höhe von 5,489 Milliarden US-Dollar kommt das Unternehmen aktuell auf eine gute Profit Margin oder Nettoprofitmarge von 30 Der Gewinn pro Aktie betrug auf Jahressicht zum 30. September 2021 4,76 US-Dollar. Für das Jahr 2023 prognostizieren die Analysten im Durchschnitt einen Gewinn pro Aktie Höhe von 5,448 US-Dollar, wobei die Schwankungsbreite der Analystenschätzung zwischen 4,9 und 6,1 US-Dollar liegt. Der Gesamtgewinn soll bis zum Ende 2023 auf knapp über 2 Milliarden US-Dollar ansteigen bei einem Umsatz in Höhe von 7,3 Milliarden US-Dollar, was einer Profit Margin von nach wie vor ca. 30% entspricht und betrachtet man das relative Wachstum in Prozent, so lässt sie zusammenfassend sagen dass der Gewinn im nächsten Jahr um 10% steigen soll und der Umsatz mit 12%. Kommen wir nun zu der Bilanz. Sowohl die kurzfristigen als auch die langfristigen Schulden werden von den kurzfristigen Vermögenswerten mehrfach gedeckt. Die Debt-to-Equity-Ratio des Unternehmens beträgt nahezu 0% und betrachtet man die Bilanzposten, so lässt sich konstatieren, dass Intuitive Surgical auf eine Liquidität von ca. 4 Milliarden US-Dollar kommt, wenn man neben dem tatsächlichen Cash auch noch die kurzfristigen Investitionsanlagen mit einberechnet. Ja, basierend auf der Entwicklung des Gewinns und Umsatz sowie der Bilanz des Unternehmens sollte man derzeit noch bei Intuitive Surgical einsteigen. Gemäß Two-Stage-Free-Cashflow-to-Equity-Analyse basierend auf den durchschnittlichen Prognosen der Analysten lässt sich diese Frage mit Nein beantworten, schenkt man der Extrapolation der zukünftigen Cashflows und dessen Diskontierungswert Glauben, so ist Intuitive Surgical derzeit knapp 50% überbewertet. Auch das kurs buchwert in Höhe von 11,4 ist verhältnismäßig teuer auch das Kursgewinnverhältnis in Höhe von über 70 und das Kursgewinnverhältnis in Relation zum Ergebniswachstum ist mit einem Wert von 7,4 ziemlich teuer. Aus diesem Grund würde ich die Aktie derzeit nicht direkt kaufen, sondern auf einen Kursrücksetzer warten. Gegen dieses Vorgehen spricht wiederum, dass viele erfolgreiche Top Performer der vergangenen Börsendekaden die meiste Zeit gemessen am KGV zu teuer bewertet gewesen sind. Nur weil ein Unternehmen bereits hoch bewertet ist, bedeutet das nicht, dass die Kurse nicht weiter massiv steigen können wenn die Erwartungen konstant erfüllt oder übertroffen werden. Dem entgegenzustellen ist allerdings, dass es Nichterfüllung der Erwartungen ein relativ hohes Downside-Potenzial mitbringt, was natürlich auch sehr gut zum Einstieg genutzt werden könnte. Was also tun, abwarten, dass die Börse kurz äh, ja, zeitig mal ungeduldig reagiert auf etwas ja, Verhaltene. Quartalzahlen oder bereits jetzt einsteigen? Diese Frage kann man ohne Einblick in die besagte Wahrsagerkugel nicht beantworten, meiner Meinung nach. Weshalb ich mit dem Fazit schließe, dass Intuitive Surgical ein profitables und nach wie vor wachsendes Unternehmen mit deutlichen Burggraben und einem zukunftsträchtigen Geschäftsmodell ist, sodass auch ein Sparplan mit einem ja, Anlagehorizont von 5 bis 10 Jahren hier sicherlich keine schlechte Option darstellt. In dem Sinne, macht's gut, bleibt gesund und ciao!